Wir können vielleicht auch eine Werbung machen, was auf uns im Januar wartet. Ich lade alle ein zu meinem wunderbaren Programm mit Musik von Mozart, Dvorak und Gia Cancelli. Musik von Cancelli, die ich immer sehr, sehr gebunden bin. Und unser erster Konzertmeister, Jarolim Ruzitschka, wird als Solist spielen. Ein wunderbares Werk von Gia Cancelli, Chiaroscuro. Für, äh, für Violine und Kammerorchester und dann Czeska äh, Suite von äh, Dvořák und Jupiter, 41. letzte Sinfonie von Mozart, ein absoluter Hochpunkt der, der Musikschaffen aller Zeiten. V januári to bude tiež veľmi pekný program sdiel Mozarta, Dočaka a Gu kančelho. Od tohto grúznického skladatela náš prvý koncertný majster Jarolím Emanuel Ružička za hrá ako solista skladbu Caro Scuro, čo znamená Sharosfit pre husela komorny orchester. Na programme bude Česká sújta Antonína Dvožaka a potom posledná 41. symfónia Jupiterska Volganga Amanda a Mozarta. Takže sdečne pozývame aj in januari na koncert.